Wie kann ich die Anteile in einer Kreuztabelle miteinander vergleichen? Wir haben im letzten Video herausgefunden für das Beispiel, dass dort der Anteil der Erwerbstätigen bei den Männern bei 50% liegt, hier der Balken auf der rechten Seite, und der Anteil der Erwerbstätigen bei Frauen bei 37,5% liegt. Wie kann ich jetzt diese beiden Prozentwerte, das sind jeweils Spaltenprozente, miteinander vergleichen? Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit sind die sogenannten Prozentpunkte. Bei den Prozentpunkten nehmen Sie einfach die Differenz von den 50% und den 37,5%. Dann kommen Sie auf 12,5% Punkte Differenz. Und dann können Sie formulieren, dass der Anteil der Erwerbstätigen bei den Männern um 12,5% Punkte höher ist als bei den Frauen. Sie können den Satz hier auch einfach umdrehen. Sie können auch genauso gut sagen, dass der Anteil der Erwerbstätigen bei den Frauen um 12,5 Prozentpunkte niedriger ist als bei den Männern. Sie können als zweite Möglichkeit diese Anteile aber auch ins Verhältnis zueinander setzen. In dem Fall teilen Sie die 50 Prozent durch die 37,5 Prozent. Dann kommen Sie auf einen Wert von 1,1 ,1 Drittel. So, und Diesen Wert 1,1 Drittel oder 1,33 können Sie jetzt in verschiedenen Formulierungen dann wiedergeben. Und zwar wäre die eine Möglichkeit, dass Sie einfach sagen, Okay, dadurch, dass ich äh, den Wert 1,33 berechnet habe, kann ich einfach sagen, der Anteil der Erwerbstätigen ist bei den Männern 1,33-fach so hoch wie bei den Frauen. Alternativ könnten Sie auch sagen, dass der Anteil bei den Männern um 33% höher ist, als der Anteil der Erwerbstätigen bei den Frauen. Wichtig ist, dass Sie diese Formulierung nicht umdrehen können. Sie können also nicht sagen, dass der Anteil der Erwerbstätigen bei den Frauen um 33% niedriger ist als bei den Männern. Wenn Sie die Formulierung so rummachen wollen, dann müssen Sie entsprechend auch Ihre Berechnung ändern. Dann müssen Sie 37,5% durch 50% teilen und Ihre Ergebnisbeschreibung dann auf dieses Ergebnis stützen.